Online spielst du Pharaoh's Tomb auf 5 Walzen mit bis zu 10 Gewinnlinien. Und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe des Einsatzes und die Anzahl der Gewinnlinien. Bei StarGames kannst du online mit echtem Geld spielen. Natürlich kannst du deinen Gewinn hochspielen. Rot oder schwarz. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf Casinoverdiener.com.